So, ich freue mich auf einen neuen Star Talk hier bei uns und wir haben einen Star, der ähm, ja, aus Ungarn kommt und aktuell auch in Ungarn ist. Hallo, Paul Dardai. Hallo, schönen guten Tag. Paul, ah, ähm, wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns. Ähm, wie sieht es gerade aus bei dir? Wo bist du und was machst du? Ja, ich genieße meine, meine Zeit eigentlich, was ich früher nie, nie gehabt habe, auch als Jugendspieler, auch als Spieler, auch als Trainer. Und jetzt habe ich drei Söhne und ich pendel zwischen Stadion zu Stadion und jedes Mal die Woche bin ich hier in, in Schiofok wo ich, wo, wo ich immer Sommer bin. Ja, das ist das ungarische Haus, wo ich, wo ich immer herkomme. Und äh, ich beobachte die Woche meiner große Sohn weil er spielt in Sägeschweier. Das ist von hier 30 Kilometer. Und Wochenende spielen, sind dann haben wir mit meiner Frau die Entscheidung getroffen, haben, dass wir mit dem kleinen Hund Monika und ich, wir kommen wir hier und kochen haben wir gut, dass wir Balco damit ein Sicht schießt Wochenende. Paul, mir ist ja aufgefallen in meiner Recherche, äh, dein Vater war Profifußballer, du warst Profifußballer. Deine drei Söhne, auch alle drei Profifußballer. Kann eigentlich die Familie Dadai auch was anderes als Profifußballer? Ja, Monika, meine Frau ist Profi-Handballspielerin gewesen. <lacht> <lacht> zu tun und und, und, äh, und äh, ich finde auch, das ist äh, Wasserball und Handball. Das ist für mich interessant, weil das sind Kampfsport mit, äh, mit wirklich was mit Ball zu tun ist. Und äh, das interessiert mich. Und natürlich, wir sind ein familie Fußball und Fußball und Fußball ist die erste Stelle. Aber, aber wir sind auch, ich glaube, so eine lustige Familie. Heute kochen wir, dann mal gehen wir zum anderen Spaß suchen. Ich, war auch, ich habe auch Boot hier in Plattensee. Natürlich jetzt nicht im Winter, aber ich, ich genieße mein Leben. Jetzt hast du natürlich schon sehr viel Erfahrung gesammelt in deiner Laufbahn, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Was kannst du dir denn vorstellen? Was dir noch fehlt oder was sind die Sachen, die du noch machen möchtest? Ach schwierig, etwas zu sagen. Natürlich als Fußballtrainer musst du immer weiterentwickeln, weil es gibt immer neue Sachen. Gerade bei die bei die ähm, Fitnessbereich, taktisch Ich glaube, das wird immer schwieriger. man natürlich, das ist auch wichtig und musst erstmal deine Mannschaft einschätzen und da eine taktische äh, Idee entwickeln. Puh, also. Was, was will ich? Also das ist schwierig, schwierig, also äh, natürlich, wenn, wenn ein Angebot kommt, wo ich, wo ich selber mich selber wohlfühle, dann vielleicht mache ich das weiter, ob das Männerbereich, ob das Nachwuchsbereich, bei mir ist das eigentlich egal. Wichtig ist, dass ich ehrliche Menschen brauche, derum und dann würde ich da auch äh, meine Leidenschaft mitnehmen. Aber jetzt, äh, momentan, was ich gerade mache, ich habe diese Leben nicht kennengelernt, ich habe nicht, nicht gewusst, es gibt auch so ein Leben als Kind, Gehst du mit dem Zug nach Budapest U-Mannschaften in Ungarn fangen mit U14 an willst du die Beste sein willst du nach vorne laufen dann später äh, willst du in die ungarische Liga die Beste sein dann willst du zur Bundesliga dann Bundesliga musst du erstmal die, da irgendwie etablieren dann musst du da, da immer kämpfen auch war schwieriger als da also damals als Ausländer und ich habe immer gesagt wenn ich aufhöre mit Fußball ich will Nachwuchs-Trainer werden und irgendwann will ich die ungarische Nationalmannschaft trainieren und die Bundes äh, und der BSC eigentlich in beide Sachen, ich habe schon hinter mir, muss ich meine neue Motivation finden. Und wenn mich schon sehen, was die Leben bringt, eins ist klar: wenn ich etwas mache, dann mache ich das mit vollem erlernen Das äh, kennen wir nicht anders von dir. Ähm, jetzt hast du den Nachwuchsbereich angesprochen. Wir haben deine drei Söhne auch schon thematisiert. Äh, wer ist denn für dich so der Talentierteste? Also, Benze, spreche ich den richtig aus den Namen Benze oder wird der anders ausgeführt Benze, Benze, ja. Benze, Benze, das ist der Jüngste, der in der A-Jugend bei Hertha spielt, der äh, macht ja schon auch Schlagzeilen. Hat der am meisten Talent, kann man das so sagen? Puh, also ich finde als, als Fußballer, fußballische Talent und... und, und, und, und einen Fußballer zu beobachten und sehen. Für mich ist Balco ist die Beste. Ja, auch äh, Linksfuß, schnell, beweglich, äh, kreativ. Da kann man äh, Spielentscheider mit mit äh, Überlegter und, und, und schöner Vorlage oder selber Tore erzielen. Martin ist, äh, bei sich ist ein sehr großer Fußballintelligent und äh, mit seiner linken Fuß und seiner Spielöffnung kann die offensive Spieler richtig zum zum äh, zum helfen, weil nur zum Öffnen als Innenverteidiger, das bringt nichts. Wenn du, wenn du mit der richtigen Timing, mit dem Rhythmus öffnest ein Spiel, dann die Stürmer oder die Flügelspieler, die sich anbietet, hat einen Bewegungsvorsprung. der richtigen Moment gibst du die Ball, dann kann er schon damit etwas anfangen. Wenn das zu spät gibst, ja, dann können sie damit nichts anfangen. Der Gegner ist schon da, ja, Bewegungsvorsprung ist weg. Und dann, dann dieser Öffnung spielt, dann kannst du zu die Tonne schmeißen. Und Martin hat eine Öffnung sehr er richtig gut nach vorne spielt und deswegen eigentlich äh, äh, mögen sie äh, die offensive Spieler. Und damals die Cunha oder Cordoba, die haben sie richtig äh, äh, geliebt, weil da kriegst du die Pass und kannst mit Fullspeed weiterarbeiten. Und äh, ich glaube, äh, er wird auch genug Bundesliga-Spiele haben, wenn er irgendwann mit seiner Karriere aufhört. und äh, Benzer ist eine Mentalität, eine Charakterspieler. Benzer ist ein bisschen wie Opa bei uns, mein Vater war auch äh, Fußball. Erste Liga hat er Fußball gespielt und er ist auch in Petsch, wo er äh, 200, äh, ich glaube und, uh, 96, äh, knapp 300 Spiele hat er gemacht. Erster Liga, zweite auch sehr viel. Zweite Liga, Torschützerkönig. erste Liga hat 80 Tore geschossen. Also, Opa ist eigentlich Rekordtorschütze bei seiner Verein ja, in Petsch. Und benzer hat ein bisschen. Nicht ein bisschen, sondern viel von Opa bekommen, diese Charaktersache. Er will nicht verlieren, er kratzt und kämpft. Und äh, trotzdem hat er ein Auge, ein Spielkultur, äh, erste Kontakte, überragend. Er ist groß gewachsen, ja, ich habe auch schon ein bisschen Angst gehabt, weil letztes Jahr die u 17 äh, Meisterschaft finale da hat er innerhalb von einem Jahr, ich weiß nicht, wie viele Zentimeter gewachsen und die Bewegung hat so komisch ausgesehen. Und Da habe ich, hab ich gedacht, oh, was wird das? Und dann hat er schön gut daran gearbeitet, jetzt sieht er wieder rund aus, schön aus. Er, ist eigentlich, er sollte bei U17 spielen, spielt bei U19. Ich glaube, Meister-Scorempunkte hat er, weiß ich nicht, wie viel Tor, wie viel Vorlage, das muss ihr wissen als Journalisten. Also praktisch, von, von Mentalität her ist Benzer. Also Spielkultur und, und äh, peripherische Sicht und, und, und Spiel zu, von hinten aus, das ist Marathon Und äh, Porkwist mit 1 gegen 1 und, und mit Linksfuß und, und, und die Torvorlage, was er macht, das ist, das, das, ist, das ist alles schön und gut. Ich kann nur stolz sein, ja. Ich habe drei Söhne. Natürlich braucht man ein, eine Frau wie Monika. das ist auch ein bisschen, Die Gene müssen sie auch ein bisschen passen, ja? Sportler, Sportler. Und ich bin froh, dass die beide hat also zwei groß hat schon Abitur, sie muss auch Abitur machen. Die sind gut in die Schule und sie sind gut in den Sport. Und ich glaube, alle drei äh, waren schon DFB-U-Nationalspieler. Und dadurch, wenn ich über Nachwuchs rede, dann äh, können sie nicht viel zu mir erzählen. Ja? Ich weiß schon, welcher Alter, welcher Jahrgang was braucht, von u 8 bis äh, U23. Und ich sage dir, wenn ich würde für U40 ein Training machen würde, würden sie das auch genießen. Ähm, wenn man das jetzt so gehört hat, was du geantwortet hast, Paul, könnte man fast meinen, du hast irgendwas mit Fußballtrainer zu tun. So detailliert und so ausführlich hast du jetzt äh, deine Söhne charakterisiert. Ähm, Im Moment, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hat äh, Martin, also der mittlere, aber nur 90 Minuten, einmal über 90 Minuten bei der Hertha gespielt. Ist die Hertha gerade noch der richtige Verein für, für ihn? Also erstmal muss man sagen, dass die damals, ich bin sehr dankbar, Bruno Labbadia hat hochgenommen zu der Bundesliga. Und Bruno hat auch debütiert. Und in der Zeit, wo ich musste da übernehmen, die Mannschaft, weil war war riesen Chaos und eine Katastrophenmentalität. Dann habe ich die Mannschaft übergenommen und eigentlich Martin war der beste Abwehrspieler bei der Dreierkette. Er hat auch von den Fans und auch von dem Publikum die Spieler des Jahres gewählt geworden. Und ohne ihn wahrscheinlich hätte man das nie geschafft. Und das spricht für einen Charakter, das mit 18 durchgeblieben ist, die Druck vom Papa, weil das ist ein sehr harter Druck. Ich kenne das nicht, ich kenne das, weil mein Vater war auch Fußballer. Und damit klarzukommen, aber das, das irgendwann erstellt sich später. Und äh, ich muss nicht sagen, dann, dann, ich sagen, ich habe schon damals gewusst, und haben auch jeder gesagt, er hat in dieser Jahr sehr viel gewachsen. Also nicht als Sportler, sondern von Größe her. Er ist das einzige Kind bei uns, das ist so schnell gewachsen, sogar bei den Rücken, die Haut, siehst du die kleinen Risse. Und dann habe ich gesagt, das wird noch später bestimmt, äh, ja, dann kommt äh, Muskelverletzung, dies und das, müssen wir das auch gut überleben. Dann das erste Jahr äh, unter so, so also Bobic hat er nicht viel gespielt, aber auch war Menge, also verletzt war. Er war, knapp, war knapp, dass er spielt, dann mitten er nicht gespielt. Sehr oft kleine Verletzungen und das ist auch normal, Nachwuchs, Frage nach. Warum messen wir die Größe nicht nur, damit die Erzähler, wie schön ist das, dass die Junge wächst, sondern da muss man aufpassen mit der Belastung. Und ich weiß nicht, wie haben sie damit umgegangen, aber das war nicht einfach für ihn. Dieses Jahr, er war fit, alles gut, alles schön, sehr wenige Spielpraxis, aber auch Sommer, auch Winter hat genug Angebot gehabt. Er wollte gehen. Der Verein hat gesagt, darf er nicht gehen. Werde, wir schauen, was da alles passiert. Und ob Hertha BSC, ja, ist eine gute Mannschaft für ihn oder nicht. Das ist nicht meine Sache zu entscheiden. Ich rede nicht rein bei meinen Kindern. Paul Kuh hat damals selber gesagt, ich will in Sekeschwehwa spielen. Weil wir mit Opa damals, wo mein Vater gelebt hat, sehr oft haben wir vom Balaton, vom Plattensee zum war gegangen, Spiel Ersterliga Erste Liga, ungarische Liga, ein bisschen ungarische Leute, war ein bisschen quatschen. Und er hatte als Kind auch Arne Meyer, wenn bei mir im Sommer hier Urlaub gemacht hat, er war auch mit uns in dieses Stadion. Und er hat selber gesagt, Covid-Zeit war sehr schwierig für viele Jugendspieler. Die 99er Jahrgang bei Hertha BSC war ein goldener Jahrgang und sehr viel hat nicht geschafft hat später. Weil das die, die Covid-Zeit, also diese, diese schwierige Zeit, das, hat, das, hat, das war nicht einfach. Und dann, wir sind froh, dass er hierher gekommen ist, das war seine eigene Idee. Er hatte seine Spielpraxis, ja, da kann man weiter äh, entwickeln. Und äh, naja, wie war die Frage? Jetzt habe ich halt ein bisschen weiter. Ja, ob, ob Martin im Martin. Moment an der richtigen Stelle ist bei ja, der Hertha. Und, und, und äh, da war genug Möglichkeit auch für Martin, ja zum Wechseln in Deutschland, weil ich habe gesagt, er soll in Deutschland bleiben, erstmal, erstmal von Familie weg. Schadet auch nicht, ja. das ist, das ist so, dann nimmt man immer nur zu Hause ist, weil die Familie, Mama Hotel ist weg, dann kommt ein neuer Leben. Ich glaube, das wäre schon gut, wenn Deutschland ist. Hat er hat genug Angebot. Dürfte nicht gehen. Und jetzt werden wir schauen, was alles passiert, auch mit Hertha BSC, was alles passiert. Und äh, wir drücken mit den Daumen. Ja. Für alle. Ich rede nicht rein. Ich habe das so gelernt. Ich frage nicht mal Martin oder Polko oder Benzer, wie reden die Trainer mit dir? Oder was macht ihr im Training? Oder wie ist die Ansprache von Trainer? Ich will das nicht wissen. Weil, wenn zum Beispiel habe ich eine andere Meinung und ich das sage, das würde nicht gut sein. Und lieber frage ich 0,0, ob ihr das glaubt oder nicht. Ich habe nie gefragt, welche Trainer nach welcher Methode von meinen eigenen Kindern. Das ist wieder anderes, wo ich selber noch Spieler war. Und dann habe ich Renni, als Zimmerpartner habe ich gefragt, der René, Hitzfeld, was macht ihr mit euch, dass die Dortmund damals so und so gewesen ist? Und dann hat er erzählt, wie ist die Training, wie er redet, taktisch so und so. Das habe ich immer, immer gesammelt. Und das ist, früher habe ich so viele Fragen gestellt bei vielen Kollegen. Also Spielerkollegen wenn zu uns gekommen. Weil, das hat mich interessiert. Aber mein Kinder vielleicht nicht mein, nicht mein Wort. Okay. Super. Ähm, pa, du warst jetzt eben als Vereinstrainer, Nachwuchstrainer unterwegs. Würde dich eine Nationalmannschaft interessieren? Ist das ein Ziel? Ach, wenn überhaupt irgendwann äh, äh, nur Ungarn. Also, ich bin, äh, ich bin nicht irgendwie interessiert, dass. Äh, Ach, weiß ich nicht. Also, wenn die Frage kommt, dann kann ich das antworten. Habe da ich mich nie beschäftigt. Jetzt überrascht mich mit dir. Das ist eine Überraschungsfrage von dir. Weil ja, habe ich immer mal drauf. Ich finde, die Tagesgeschäft für Trainer, wenn du da dich reinschmeißt, weil ich war auch Nationaltrainer in Ungarn und ich war auch bei Hertha, auch bei Nachwuchs. Und Nachwuchs ist die schwierigste von Zeit her: Tag und Nacht arbeitest. Die äh, Profimannschaft ist etwas besser, aber die Medien. Manchmal mit Unwahrheiten, ja, das ist nicht schön, das muss ich zu dir sagen. Das belastet die Trainer, weil der Trainer muss die Mannschaft entlassen. Die Mannschaft soll nicht zu viel mitkriegen, wenn etwas nicht stimmt, ja. Und, und ja, alles ist, alles ist, wenn die Frage kommt irgendwann, dann kann ich mich damit beschäftigen. Aber als Nationaltrainer, du hast, du hast weniger Arbeit. Du guckst du die Spiele an und das diese zehn Tage, ja, diese zehn Tage, dann brennst du, hast du das Spiel und dann, dann bist du wieder zu Hause. Dann machst du Analyse, ja, dann gehst du zum Spielbeobachtung, dann redest du mit die Spieler. Das, ich glaube, das bin ich nicht so ganz für langzeitig. Ich bin mehr für Tagesgeschäft. Wenn du dich sagst, okay, mache ich, dann schmeiße ich mich rein und dann, dann voller, voller, voller, voller Gas nach vorne und immer die nächste Pass zählt. Aber Clubtrainer bei Verein ist, ist ich glaube, dass das passt mehr zu meiner Charakter wie Nationaltrainer. Wenn vielleicht, wenn ich 60 bin. Ja, dann kann man die... Da, darüber, darüber dann gedacht. stelle ich die Frage nochmal. Ja? ja, richtig. Karl, ähm, du hast ja eine tolle Karriere sowohl als äh, Spieler als auch als Trainer gehabt. Welche Ereignisse sind dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Also das Ereignis als Spieler und das Ereignis als Trainer. Also als, als Spieler, die schönste Zeit, das kann man, ich glaube, das würde alle sagen, bei Hertha BSC, die Champions League, wo diese richtige Champions League losgeht. Damals natürlich zum, ich glaube, bei die, nach der ersten Truppephase hat meine Schwungelang richtig kaputt gegangen, ich war operiert. Aber diese Atmosphäre mit Jürgen Röber und unter ihm zu, als Spieler zu sein, das war eine sehr schöne Zeit. Bei Lucian Fabre konnte man auch viel lernen und da waren wir auch erfolgreich mit André Voronin Arne Friedrich, ich habe sehr viel Spaß gehabt und, äh, und äh, als Trainer muss ich sagen, wenn man ohne Geld arbeitet, wie ich bei Hertha BSC und wir sind zu so der europäischen Platzierung, ja, also innerhalb von vier und halb Jahren waren wir zweimal bei die Top 7, Top 7 meine ich in Bundesliga, europäische Platzierung, Euroleague und mit Werder Dibissewitsch und Salomon Kalou, ja, mit die zu arbeiten, das war schon, das war schon Spaß und, äh, und muss ich auch sagen, mit den Nachwuchsspielern. Ich weiß nicht, wie viele Nachwuchsspieler hat Profiverträge bekommen, hat auch unter dem Mann meine Zeit und die ganze Philosophie damals. Da, das, da, war, da kann man sagen, darauf kann man auch stolz sein und das war auch Spaß. Und äh, eigentlich, ich ja. bin ein, ein zufriedener Mensch äh, damals, was mit Hertha BSC passiert, auch mit der Nationalmannschaft. Bei der Nationalmannschaft nach 30 Jahren hat man das hinbekommen, dass wir Europameisterschaft wieder dabei gewesen sind und die ganze ganze Ungarn die ganze äh, negative Trend mit den Fans ja dass die dass meine Wort zugehört haben und früher die, die Stadion immer immer zu viel negative sogar, sogar toxische Stimmung das haben sie das nicht mehr mitgemacht sondern für die Mannschaft und dadurch mit die Fans die Mannschaft wir haben das zusammen eine großartige Sache geschafft und da, da muss ich sagen da bin ich stolz weil die die Menschen haben sie mich geschätzt und haben sie geglaubt was ich sage und das war sehr schön und, und seitdem ist auch in Ungarn, jetzt kannst so hingehen zu meinem ein, ein ungarischen Heimspiel, ist einfach ein Traum. In meiner Zeit, ich, ich sage zu euch, wie das anhört auf Ungarisch, nach 10. Minute war es schon, ebrastö, ebrastö. das heißt, wach auf, wach auf. Weißt du? Und da haben wir schon da gestanden, nach zehn Minuten war das ganze Stadion. Und die haben aufgehört und nur für Ungarn, nur positiv. Und, und das, wenn ich so immer noch nachdenke über diese ganze Geschichte, dann habe ich immer noch Gänsehaut. Der ungarische Fußball war mal top. Ich meine, das ist lange her. Wir wissen alle, 1954, was passiert ist. Jetzt habe ich den Eindruck, die Entwicklung ist super positiv und ähm, es gibt etwas, was sich bewegt hat. Das Niveau ist extrem gestiegen. Ähm, was können wir denn vom äh, ungarischen Fußball lernen? Warum ist der ungarische Fußball gerade so gut? Ja, sei warum, weil die haben sie von die Deutschen sehr viel gelernt. Ja, ja. also. Das ist so, das ist so, weil die äh, ja, wir haben die Ministerpräsident, dass die Fußball und auch die Sport sehr doll unterstützt, aber richtig mit von vorhin Milliarden. Fast jede äh, größere Stadt hat ein Stadion bekommen mit Nachwuchsleistungszentrum, mit Akademie und alles. Und ich habe damals, äh, weil ich war auch tief dabei mit dem mit die, äh, deutschen sogenannten äh, Nachwuchsaufbau. Äh, ja, ich habe vieles gesehen und ich war, ich war in Ungarn. Wir haben damals fast zwölf Eckspieler und ganz alte Trainer, zwölf Personen. Ja, wir haben eine neue Struktur da aufgebaut, eine neue Förderung. Wie sollen sie das machen? Welche Richtung? Und davon ist sehr viel Deutsch. Aber Deutschland, die Probleme ist ein bisschen stehen geblieben. Ja, Deutschland war zufrieden. Und dann, dann sagt man, bei Fußball darfst du nicht zufrieden sein, wenn du die Engländer guckst. Wie die, wie die da weiterentwickelt haben, ja, und, und, und das, ist, das ist mega, ja? weil die waren sie weit weg und die haben jetzt auch sehr viele Elemente genommen. Deutschland war vor ein paar Jahren die Top-Vorbild ja, äh, für die Nachwuchsfußball, aber nur zum Scouten, das reicht nicht, das sage ich schon jetzt. Und heute muss ich schon mehr angreifen bei den 9 zehnjährigen bis U13. Da muss man mehr passieren, wie gerade passiert und dann wird wieder die deutsche Fußball wieder gut sein. Ja? Und, und da müssen sie ein bisschen aufpassen. Also wir haben sehr viel von Deutschland gelernt und muss man auch sagen, dass, dass uh, uh, uh, noch ein bisschen mehr könnte Ungarn machen, weil die bei die, der ersten Liga ja, spielt zu weniger ungarischer Fußballer bei Top-Mannschaften. Und da müssen sie noch ein bisschen verbessern. Gibt die Chance für die Uh, ungarischer Jugendspieler, das sei auch für die Deutschland, ja, gibt die Chance für die Jugendspieler, die lassen sich nie im Stich, die kämpfen, die machen sie. Das habe ich gelernt als Spieler. Hans Meyer kam, wir waren Abstiegskandidat. Hans Meyer einfach drei Jugendspieler von selber hochgebracht hat uh, und einfach spielen lassen bei der Abstiegskampf. Weil die haben sie nicht nachgedacht, wie die, wie die ältere Profis, und einfach gefeiert, gut mitgemacht. Shahed, uh, Fatih und Kagara. Und als, als Spieler habe ich schon geguckt und später, wo ich Trainer war, ich habe das auch genauso so ausgenutzt, diese Momente, manchmal Jugendspieler einfach reinschmeißen, weil die überlegen sie nicht, die wollen, sie kämpfen, sie und das, die lassen sie dich nie im Stich. Perfekt. Vielen Dank für diese tolle Antwort, Pan. Die letzte, die ich noch habe in diesem Star Talk, übrigens, als ich gesagt habe, wir machen einen Star Talk, hast du ja gesagt, nee, Star bin ich nie gewesen, will ich auch keiner sein. Würdest du jetzt noch unterschreiben, oder? Ja, also, ich, ich, also erstmal, ich glaube, ich war immer ein sehr fleißiger Fußballer, ein Charakterspieler. Die Stars sind anderes. Und auch als Trainer sehr bescheiden und immer wieder... Äh, äh, Fußboden diese Höhe bleiben, also nicht irgendwie äh, andere Dinge machen. Ich glaube, ich bin schon seriös. Ja, viele Leute kennen mich und äh, bin ich nicht einfach. <lacht> bin ich, bin ich äh, schon ein schwieriger Charakter, denke ich, weil ich manchmal bin ich zu ehrlich. Aber ich glaube, das ist die Beste und einfach. Äh, ich bin stolz äh, auf meine Familie und natürlich. Wir wollen bei Fußball bleiben und alles okay. Dann äh, zu der letzten Frage, die ich jetzt habe. Wir haben über den Vergleich Ungarn-Deutschland im Fußball gesprochen. Lassen wir jetzt mal Fußball weg. Was kann denn ein Deutscher äh, aus Ungarn mitnehmen, was äh, ganz gut wäre, dass das in Deutschland äh, praktiziert wird oder vielleicht auch äh, angenommen wird? Ja, ich glaube, die, die Gastrollen. Die Gulaschsuppe? Nein. Nochmal bitte. Die Gulaschsuppe? Ja, ich wollte gerade sagen, die Gastfreundschaft, wie wir umgehen, äh, auch wenn jemand zu nach Hause kommt, zu der eigenen Haus und wird sofort ein Gulasch kann und, äh, äh, gefüllt und gut gekocht und äh, wir geben wir sogar das letzte Stück Brot für die, für, die, für die Gäste, das ist unsere Mentalität, aber die Deutschen haben sie auch viele, viele äh, gute Sachen, gute Mentalität, aber ich glaube mit dem Essen, wir sind schon ein bisschen... Vorne weg und ich kann nur empfehlen also jede deutsche los muss nach budapest gehen ein bisschen gastronomie genießen und und ich glaube das ist toll aber ich muss ihnen eins erzählen auch für veganer auch für veganer also also natürlich natürlich das ist alles also wir sind nicht nur fleischfresser ja wir haben auch weiterentwickelt <lacht> nein ich würde es schon machen weil die budapest enorm sehr viel entwickelt und wenn man da hingeht für ein verlängertes Wochenende, das wird, von, mein, da wird alle sagen, Paul, danke für die für die Idee, dann lohnt sich. Und das ist, das ist einfach schön. Paul, es war herausragend schön äh, und wie ihr merkt, wir könnten jetzt noch äh, sehr viel länger reden, aber irgendwann müssen wir ja auch weitermachen mit den anderen Themen. Also, Dankeschön, Paul, und äh, eine gute Zeit am Plattensee. Ich komme dann auch mal vorbei, ja? Gulasch kann ja schon mal, ja? Du kannst unerwartet kommen. Ich schaffe das, ja. Alles ja, klar. <lacht> Gut. Also, vielen Dank. Ciao, ciao.